Wir beschäftigen uns heute mit ChatGPT und ich will damit einfach nur verallgemeinert das Ganze mal erklären, wie funktioniert das Ganze und was kann man damit machen. Einfach in eine Google-Maschine ChatGPT eingeben und dann kannst du schon das erste Suchergebnis da Du musst dich natürlich damit anmelden, da musst du leider deine Telefonnummer eingeben, aber das ist ganz schnell gemacht. Sobald du dich da eingeloggt hast, kannst du da irgendwas eingeben. Was ist eine Currywurst? Da wird dir ganz schnell eine Antwort drauf geben, was eine Currywurst endlich ist. Du wirst ja wahrscheinlich denken, was es ist, denn jeder kennt Currywurst. Das Ganze funktioniert mit GPT 3, das ist ein Sprachmodell, um die Texteingabe zu überprüfen und zu analysieren und dir darauf aus folgenden Texte zu generieren. Natürlich kann man damit einiges machen, aber es ist halt noch sehr fehlerbelastet. Es wird von vielen in den Himmel gerufen, aber leider kann man damit nicht alles machen ohne Fehler.